geht's... 93 Prozent. Das gefällt aber gar nicht. Okay, hier. In der 93 und 94 fehlt uns noch dazwischen. In 96 97 haben wir Hinweise. Bringt den Stellen zusammen, seinem rechtmäßigen Besitzer. okay. Da habe ich schon Ideen. Lassen wir natürlich, Das ist ja... Ihr wisst, lassen mir natürlich auch irgendwie wieder zum mit der Komplettlösung helfen. Ja, das, aber das ist jetzt beim letzten Endings, lass mir da mal ein bisschen helfen. Und das geht, das kriegen wir, glaube ich, hin. Das Ending, den Stein zurückbringen. Okay, den dunklen Stein, der war an der war in dem Zimmer dort, dem, dem Schalterzimmer. Okay, das kriegen wir. kriegen wir ohne Schwert hin. Kriegen wir das ohne Schwert hin? Das ist die Frage. <lacht> das ist, kriegen wir hin, aber ist machbar und kommt natürlich auf den eigenen Skill ein bisschen an. Der bei mir natürlich wieder besonders scheiße ist. Warum benutze jetzt mal die Hakenklaue? Schade, dass wir nicht auf die drauf springen können, die damit besiegen können. Das ist der Ertrunkene, den wir am Ende des letzten Streams bei ertrunken haben. Das sieht ja so aus der Hugo, ertrunkener Hugo. So, ups. So, jetzt wenn wir mal... ...hier hoch. Oder nicht. Über den Berg können wir bestimmt gehen. Ja, yeah, easy. Das zigmal schon gegangen. So. Ich mach auf. Mach weiter rauf, rauf, rauf. Auf, auf, auf, auf, Makro-Bärchen auf. auf, auf, auf. Die auf. So lange ist kein Mikroberg, bärchen Das wäre mir ein bisschen zu klein. Also wir stürzen uns hier runter dann kommen wir doch glaube ich dort direkt in den in die halle in rätseln es müsst ihr noch wissen welches davon war der richtige schalter hm. Lösung sagt mittleren Lava schalter Aber welches war jetzt die Kiste mit dem dunklen <lacht> Stein? Ich glaube es war rechts, aber richtig Truhe. Juhu. Jetzt bringen wir die den Stein. Seinen Besitz zurück. An dem dunklen Not. Nein. Bin unbewaffnet. Das müssen wir erstmal die Prinzessin befreien. Weil sonst kommt der dunkle Nord nicht. ist ein Urlaub. Kommt nur zurück, wenn er hört, dass eine Prinzessin weg ist. durch hier durch Und wenn nichts leichter als das dann gehen wir dem seinen seinen stellen zurück soll er haben was soll ich auch damit dann müssen wir kurz ein bisschen warten noch unser Blut als wir da mal runter gestanden haben. Passt so gut, passt die so gut an den Hintergrund an. Der Charakter. Den müssen wir müssen mal leider. Ach, so können wir es auch machen. Wenn wir die Hakenquelle haben, geht schneller. Wenn ich mal aufmachen müssen. Du hast nicht verschwinden. So links war doch glaube ich der Durchgang. Das wollen wir eigentlich nicht hin. Das ist ja Mist. Ich wollte mal dem Fürsten seinen, seinen Prinzessin zurückgeben und so. Ah ja, hier. Der dunkle Stein wurde aus einem bestimmten Grund versiegelt. Doch Hugo beschloss, dass es eine gute Idee war, mit ihm spazieren zu gehen. Mit seiner wiedererlangten Macht wuchs Modis Mutter um das Zehnfache und löschte das Königreich aus, auf der Suche nach einem Bier, das groß genug war, um seinen Durst zu stillen. Dunkler Lieferjunge, Junge, 1993. 6,94% aller Helden. Ja. Ein bisschen geschummelt, aber was soll's. Wie, wie wir jetzt weiterkommen, schauen wir uns das gleich an. Nach dem Zwischenfall mit dem dunklen Stein musste Hugo in ein anderes Land ziehen, welches genauso aussah wie das vorige. So ein Zufall. Ja, 98, Tag 349. Wir nehmen sonst immer die Bombe mit, aber wir kommen auch so lang. Meine wir eine Abkürzung zum Platz, jetzt hier kurz vor dem Ende. Ich nehme Modi mit. Modi mit zu mir nach Hause muss das. Schritte Prinzessin. Prinzessin Modi. Oh, hat's hat es kurz mal gehabt. So, ab zurück, verdammt, ist nicht noch ein Schaden nehmen. Das wird nur bitter bräuen. Nein, nein, nein. Okay, ist noch ein Entwickler, Entwickler oder was haben wir dort oben? Das soll auch recht sein. So kommen wir auch. Zurück nach Hause, hoffentlich. Und Hinweis. Viele Hinweise kannst es ja gar nicht mehr geben. Da ist noch eins. Okay, kommen wir nur mit Schwert ran, wahrscheinlich. Schade. zu harten So, finde ich nicht alles falsch, denke. Da war schon mal ein Ending getriggert, deswegen mich da ein bisschen So, wie kommen wir jetzt hier. Hier rüber. Was machen wir in einem verdammten Vulkan? Das wirst du schon sehen, Prinzessin. wir nicht raus aber da oben kehren wir raus und das ist die lava wir doch hier aus dem mount dings raus und dann von hinten unser haus ran Ab nach Hause. Ertrunkener Hugo und Modi sind zu ertrunkene, zu ertrunkener Hugo nach Hause gezogen. Sie verdienten ihren Lebensunterhalt damit Videos von schatzkissen an Boxing, Spielstreamings und leckeren Rezepten zu veröffentlichen. Influencers. Yay! Zu <lacht> realistisch. In der 94. 500. <lacht> Fünf Monate später. Der trunkene Hugo hat mit all diesen leckeren Rezepten ein paar Kilo zugenommen. Für Modi war das war nur das Äußere von Bedeutung. Hm, <lacht> so dass sie ihn schließlich fallen ließ. Aber ohne seinen Schutz wurde sie schnell entführt. Oha, Vetter Hugo.